Lasst uns dieses Europa gemeinsam verenden. Meine Lieblingsparteivorsitzende, Annalena, Stage is yours. Danke, zum Glück gibt es nur eine. Ich bin jemand, der sehr lernfähig ist. Im Gegenteil, deswegen verstärken wir gemeinsam unsere Solidarität, dass Sie Ihre Arbeit effektiv ausüben können in dem Wettstreit zwischen autokritären Kräften. Und daher, das war einer der schönen Sätze, die ich aus der Kontaktlinie oder von der Kontaktlinie mitgenommen habe. Von einer Analphabet, muss ich mir so einen Quatsch erzählen lassen. Und wir müssen natürlich mit den ganzen Begleiterscheinungen, selbst äh, wenn du das jetzt nicht angesprochen hast, so Frage wie Rohstoffe, Kobold, wo kommt das eigentlich her, wie kann das eigentlich recycelt werden? Und da gibt es jetzt die ersten Batterien, die auf Kobold äh, verzichten können. Der Kobold aus dem Zauberwald spielt jedem einen Streich. Vom Hause her kommt er Hühner, Schweine, äh, weiß nicht, was hast du, Kühe melken. Ja. Leg mir im Arsch, geh raus hier! Ich komme eher aus dem Völkerrecht, ja. So, jetzt schlagen wir wirklich ein neues Kapitel aus mit einer neuen Art von Politik. So, jetzt schlagen wir wirklich ein neues Kapitel aus. Da könnt ihr mich als Politikberaterin äh, anstellen. Politikberaterin. In dem Moment nicht auf dem Schirm hatte, dass ich das Weihnachtsgeld meiner Partei auch an den Bundestagspräsidenten melden hätte müssen. Das ist mir dann im März aufgefallen und habe das dann unverzüglich nachgeholt und das dann auch entsprechend gemeldet. Aber natürlich habe ich mich selber tierisch darüber Aber Sie geärgert. haben sich das Weihnachtsgeld ja auch selber genehmigt. Das muss man mal sagen, das ist der Bundesvorstand der Grünen, der das Weihnachtsgeld beschlossen hat, auch die Höhe. Das heißt, Sie haben sich selber sozusagen dieses Weihnachtsgeld ja genehmigt. Skandal! die grüne Verarschung und die grüne Manipulation. Wow, Massenverarschung. Schauen, dass wir alle Materialien in dieser Pandemie wirtschaftlich Wirtschaft haben. Und wenn die Schulen wirklich sicher öffnen sollen, ein Versprechen, was wir seit Ostern geben, nach den Osterferien, nach den Sommerferien, nach den Herbstferien, nach den Weihnachtsferien, dann sollen aber die Schulen wirklich sicher offen. Wie kann man nicht emotional sein? Und wir haben, und das ist neu, das ist auch interessant für Start-ups und Unternehmen, zum Beispiel Rechenzentren, große Supermärkte, die dann als Energieerzeuger in den Markt reinkommen. Und das ist eine Bande von Idioten! Wenn eine Kühlung zum Beispiel bei einem riesengroßen äh, Produzenten von minus 22 Grad in Zukunft dann auf 20 Grad minus 20 Grad runterkühlt, dann ist das Hühnchen immer noch kalt. Du bist so bescheuert, dass du dir nicht mal über die Konsequenzen klar bist. So bescheuert bist mhm. du. Aber wir können an der Grundlast des Netzes. Und das war mein Punkt, so stabilisieren, dass sich im Netz die unterschiedlichen Akteure ausgleichen. Verkürzt, ja, das Netz wird in Zukunft, die verdrehen die Augen, aber so ist es, dass in Zukunft wird das Netz eine Rolle auch bei der Speicherung spielen. Wenn wir nur auf die Grundschau Schulen super, über 80 Milliarden für die Wirtschaftshilfen insgesamt. Im Üben, Übrigen, bei wem jetzt 200 Millionen, da was klingelt. Der Ost Kokainer dachte ich an meine Kinder, die man morgens zur Schule springt, nämlich nicht einfach mal so neben selbst und real, wie real diese Sorge ist, inakzeptable zu verstehen. Eine Trampolinfeder, ja, von einem Trampolin. Wir konnten es nicht voraussehen. Wir wussten auch nicht, wie das ist, in einen Lockdown reinzugehen und vor allen Dingen sicher wieder rauszukommen. Was sind die Folgen für mein Nachbarland oder ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Ein Land, das Hunderttausende von Kilometern entfernt liegt? Eine Bande von Idioten. Klimagerechter Wohlstand für alle zu schaben. Geschorben. der Finanzminister agiert und der Finanzminister dem ja. Wirtschaftsminister nichts geründet. Bei den Überbrückungshilfen geründet, geründet. Boah, wann klappt das denn endlich? Können wir nur erahnen, wenn wir zulassen, dass wir uns wirklich in die Lage von denen versetzen. Sehr gerne. So? Eben diese Schulen mit regelmäßigen Tests auszustatten. Regelmäßigen. Und zwar nicht nur bei dieser Pandemie, nicht nur mit Blick auf Corona. Ich nicht noch nicht nur. Wir haben es uns anders überlegt. Wir haben euch zwar versprochen noch ein Jahr Transportruhrerfrauer zu stellen. Transport <lacht> start Startups haben Innovation erweckt. Von Dr. Alban das erfolgreichste Lied des Jahres. Freut ich nicht. <lacht> Und mit uns gemeinsam die Zukunft zu gestalten. Daher schlagen wir vor, für Spitzenverdiener ab 200.000 Euro für Paare den Steuersatz auf 45 Euro anzuheben. Wir greichen auf das Herzstück dieser Demokratie. Und das hat leider sich in den letzten Jahren so erwickelt, dass im Netz gehetzt werden kann, ohne jegliche Konsequenzen. Europa hat jetzt zum Glück Ende des Jahres... Daher ist dieses Programm nicht nur ein inhaltlicher, sondern vor allen Dingen auch ein führender Gestalt Gestaltungsanspruch. Das bedeutet äh, die humanitäre Lage, die humanitäre. Auch da braucht es das gemeinsame Teamwork. Wir, gerne auch bei EEG-Novellen, gerne auch bei Maßnahmen im Klimaschutz. Und wir haben gerade in dem Bereich von Klimaneutralität jetzt die Krisen-Krise große Chance. Die Krisen-Krise große Chance. Aber leider hat man den ersten Schritt äh, vergessen. Deswegen war nicht ganz stark davor, dass wir jetzt äh, irgendwelche Nebelkerzen äh, zünden. Dafür sind, so ehrlich müssen wir sein, Veränderungen nötig. Nötig. Und ich dachte so, weiß ich nicht. <lacht> wir haben das Auto erfunden und das Fahrrad. Forscherinnen und Landwirte, ehrenamtlich. Das Land, das Land hält zusammen. Da weiß sowieso niemand, allein immer, das ist der wichtige Weg, sondern der wichtige Weg, das entscheide, entscheide ich jetzt in meiner Verantwortung. Aber ja. Scheiße, Scheiße, Scheiße, Scheiße.